Und auch abseits des Musikvideos schwärmen die Schlagerkönigin und der Weltstar, der mit seinem Hit »Despacito« 2017 sämtliche Chartrekorde brach, in den höchsten Tönen voneinander. Vom »Großartigen« Luis spricht Helene laut »Neue Post«, als sie von der Zusammenarbeit berichtet. Er spielt den Ball galant zurück, nennt sie seine Freundin und die »Einzig wahre Helene« und berichtet. Wie, glücklich und aufgeregt, er wegen des gemeinsamen Projekts doch sei. Nichts als Liebe, empfinde er. Geht Helene zu weit? Doch was sagt eigentlich Helenes Liebster Thomas Seitel, 36, dazu? Ihm kann all die Schwärmerei doch nicht gefallen. Immerhin ist er seit 2018 der Partner an Helenes Seite. Der ihr den Rücken stärkt und mit dem sie bereits Zukunftspläne schmiedet. Und plötzlich könnte ihm ein anderer Mann gefährlich werden. Denn Luis von sie ist ein echter Herzensbrecher. Er ist zwar verheiratet, doch hat er schon so mancher Frau den Kopf verdreht. Ich bin eben ein Romantiker durch und durch, zwinkert er. Hinzu kommt, Helene und Luis haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit. Bereits 2018 legten sie in der »Helene Fischer Show« einen sexy Auftritt hin. Schon da spürten sie, dass sie »sehr gut harmonieren«. So gut etwa wie Helene und Thomas. Die beiden lernten sich ja schließlich ebenfalls durch ihren Beruf kennen, da Thomas als Akrobat Teil ihrer Tour war. Und auch wenn es zwischen Helene und Luis von sie nur nach einem Sommerflirt aussieht, wenn die Sängerin den Popstar anschaut und singt. Ich verliere die Kontrolle, wird sich Thomas gewiss warm anziehen müssen. Helene Fischer erneut in Singletop minus 10. Okay. Wir geben uns geschlagen. Damit haben wir nicht gerechnet. Ganz ohne Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. hat Helene nicht nur die Spitze der Airplay-Charts, konservativ, geknackt. Nach unseren Informationen hat es sogar für einen großartigen Platz 12 in der Gesamtliste gereicht. Sondern erneut die Top-10 der offiziellen deutschen Single-Charts, auf Platz 10 landete diesmal, "Vamos Amate. Übrigens, Media Control hat sogar den vierten Platz in der zweiten Woche ermittelt. Offensichtlich ist also die VÖ-Politik und die große Werbetrommel insgesamt aufgegangen. Wir gratulieren. Helene Fischer. Endlich ist sie wieder die Nummer 1. Helene Fischer landet kometenhaften Sprung. Endlich ist Helene Fischer wieder die Nummer 1, zumindest bei den Airplay-Charts. In Woche 2 nach dem Release konnte die 37-Jährige sich von Platz 13 auf den Chartthron kämpfen. Etwas, womit viele Kritiker nicht gerechnet hätten. Da sie die große Reichweite bei Florian Silbereisens Eurovisionsshow gar nicht erst nutzte und bei der Schlagerstrandpartie stattdessen durch Abwesenheit glänzte, sehr zur Verwunderung ihrer Fans. Eloy de Jong, der die letzten drei Wochen mit seiner aktuellen Single Immer für dich da, den Platz an der Sonne gegen Ramon Roselli und Nick P., verteidigen konnte, musste sich nun leider geschlagen geben. Sensation auch in den offiziellen Singlecharts? Spannend wird es auch noch am Nachmittag. Denn dann werden die offiziellen Singlecharts dieser Woche bekannt gegeben. Dort hatte sich Helene Fischer zum Einstieg sicherlich mehr erhofft, zum Peak reichte es nur für Platz 2 hinter dem Briten Ed Sheeran. Dennoch ein riesiger Erfolg, denn solch eine hohe Platzierung hatte die gebürtige Russin bis dato noch nie erreicht. Selbst ihr Mega-Hit, Atemlos durch die Nacht, konnte 2013 nur Platz 3 als höchste Position erreichen. In dieser Woche ging es runter auf Platz 10 in den Mietwig-Charts. Ob der Schlagerstar dort nun auch noch für eine Sensation sorgen kann?